Dann kommen wir noch zur beliebten Gesichtsgymnastik jetzt. Hm. Es gibt Begriffe. Du kannst hier aussuchen, ob ich dich dabei angucke oder nicht. Oder dir nur die Begriffe sagt, zu denen du den passenden Gesichtsausdruck machen musst. Ich habe so wenig Gesichtsausdrücke. Dann kannst du auch für alle sechs Begriffe den gleichen machen. <lacht> Beauty, dann Gesichtsgymnastik mit Brille. Mhm. Erster Begriff ist wütend. Nee, das ist zu Klischee-mäßig. Also ich glaube, wenn ich wütend bin, gucke ich eigentlich nur so. Ja. Jetzt bin ich da gespannt auf nachdenklich. Ja. Erschöpft? Ich habe mir sagen lassen, dass ich das relativ häufig am Tag mache. Immer erschöpft. Überrascht? Ja, ja das war es wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, wie gucke ich denn, wenn ich überrascht bin? Ich bin ja damit überrascht sein beschäftigt. Ich, wenn, ich, wenn ich überrascht bin, ich gucke mich, ich mache ein Geräusch, zählt das auch? Ja. Hä? Das ist eigentlich das -Geräusch, Das ja. ist das Offizielle. Ja, es ist auch international Hab ich verstanden. anerkannt. Stolz? <lacht> Was? Stolz? Ähm ja, eigentlich genauso. Das ist so. Ich guck mich dann so um. <lacht> Die eine aber noch äh, zufrieden. Bravo, gemeistert. gemeistert. Glückwunsch. <lacht> That's it. That's it? Ja Mensch. Come.